Es gibt sehr viele DIN-Normen, aber für nachtragend gibt es noch keine Normgrenze. Jetzt die gute Nachricht. Sie brauchen auch keine. Tatsächlich lässt sich nachtragend so wenig objektivieren wie der Streit, ob es im Zimmer zu warm oder zu kalt ist. Es ist ein Empfinden, das jeder aus einer unterschiedlichen Perspektive erlebt. Für ein Paar darüber zu streiten, ob sich jemand nachtragend verhält oder nicht, ist so unsinnig wie der Streit über die richtige Raumtemperatur. Aber wie retten Sie Ihre Beziehung oder besser gesagt Ihre Liebe aus diesem Dilemma? Als erstes müssen Sie sich einigen, die nutzlose Suche, ob das Verhalten eines von Ihnen beiden nachtragend ist oder nicht, als unsinnige Frage zu erkennen, da sie, wie gesagt, ein Erleben ist und nicht ein Fakt. Jetzt ist der Weg frei, auf die Suche zu gehen, was überhaupt noch notwendig ist, nachzutragen. In der Regel wird der Partner als nachtragend erlebt, wenn er einem zum wiederholten Male eine Verletzung vorhält. Für man sich schon längst entschuldigt hat und gezeigt hat, dass man das Leid des Partners anerkennt. Spiegelbildlich erlebt sich der Andere ganz und gar nicht als nachtragend, weil er davon ausgeht, dass der Partner sein verletzendes Verhalten immer noch nicht anerkannt hat. Die beiden gehen von einem unterschiedlichen Stand der Dinge aus. Kein Wunder also, dass sie sich nicht einigen können. Um den Beziehungsfrieden zu retten, ist jetzt ein unterschiedliches Verhalten beider Partner notwendig. Der eine muss aufhören davon zu laufen und der andere aufhören hinzulaufen. Was meine ich damit? Der eine muss sich eingestehen, ich habe meinem Partner noch nicht deutlich genug gezeigt, dass ich mein verletzendes Verhalten anerkannt habe. Während der andere nochmal überprüfen muss, ob er aus dem Verhalten und Worten des Partners vielleicht doch heraushört kann, dass ihm sein verletzendes Verhalten leid tut. Man könnte auch sagen, ein Rollentausch ist angesagt. Der bisher hauptsächlich nachtragend Redende muss auf Zuhören umschalten und der die Vorwürfe nicht mehr hören könnende sich aufs Reden verlegen. Jetzt kann das unsinnige Nachtragen und Weglaufen beendet werden und man die ersparte Energie für die schönen Seiten der Beziehung nutzen, da man die Liebe von unnötigem Stress befreit hat.